Was gefällt dir bei uns in der Firma, dabei bei mit generell am Besten? Warum ich da gerne arbeite? Weil es abwechslungsreich ist, die Arbeit. Ich finde, dass das Unternehmen sehr familiär ist. Krisensicher. Man geht fair mit den Mitarbeitern um. Was ich total lässig finde, ist, dass wir international tätig sind. Und was regional ist, halt nicht weit von vorne. Ne? Ja, super Sache. Es hm? fühlt sich sehr, sehr gut an, hier zum arbeiten, weil Produkte auch nach außen hin, die jeder kennt und als hochwertig angesehen werden. Die sagen, wir können schneller und einfacher arbeiten. Damit ist etwas, was man angreifen kann. Man baut Häuser damit, man schafft glückliche Menschen und glückliche Familien und das ist schön. Ja, super Sache. Ne? Zusammenarbeit ist eigentlich sehr lockerlässig. Mhm. Wir haben immer sehr viel Spaß, es ist immer ein lautes Gelache. Deswegen arbeite ich gern gerne bei BAMID, ne? <lacht> Das wird jeder wertgeschätzt. Man kann sich aufeinander verlassen. Wenn man Kollegen bietet, aber das gar nicht übernehmen kann, das funktioniert einwandfrei. Wir arbeiten zusammen, wir stehen zusammen, wir helfen einander. Das macht das Familienunternehmen mit aus. Mit der Vätergrenze, wie war das? Wie fühlt sich das an, wenn du sagst, du kannst daheim bleiben, unterstützen? Das wird klasse. Du hast von Anfang an mit dem Kind sofort eine Verbindung und, und magst viel. Und ja, es, es gibt da schon viel. Ich habe bei Baumit als Relling angefangen. Von meiner Meinung nach, schönste Zeiten. Mir war immer wichtig, dass ich mich in meiner Arbeit persönlich und beruflich weiterbilden kann, wachsen kann. Und das kann ich dann. Der Innovationswille ist, finde ich, sehr groß, mhm. vor allem im Hinblick auf Gesundheit, Wohlbefinden im Innenraum. Und was ich auch sehr, sehr spannend finde, ist, dass MIT auch in dem Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit sehr viel tut. Mir macht es extrem Spaß, dass, wenn man sich ein Thema annimmt, da dem annehmen darf und auch was bewirken kann im Unternehmen. Tja, super Sache. Ne? Ich freue mich eigentlich, dass ich in die Hocken kommt. Das habe ich früher auch nicht so gehabt. Ja. Mit einem guten Gefühl reingehen und mit einem guten Gefühl wieder haben Ja, genau. Damit ist ein großes Unternehmen mit Familiencharakter. Und wenn man auf das Wert legt, dann sollte man sich auf jeden Fall bei uns bewerben. Ja, super Sache. Nein?